Ich verfolge dich. <lacht> er verfolgt mich und Janik. Willkommen auf der, Märchen <lacht> Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Auf euren Wunsch haben wir inzwischen ein Paketfach, was ihr hier eingeblendet seht. An diese Adresse unter meinem Namen Marmeladenoma, könnt ihr jetzt paketisch abschicken. Vielleicht seid ihr beim nächsten Video Fanpost dabei. Und nun lese ich euch Fanpost vor. Das Marmeladengas wird dauernd geschickt und es schreibt die Svenja. Hallo liebe Marmeladenoma, ich heiße Svenja und bin 16 Jahre alt. Ich habe dich zufällig auf YouTube entdeckt und gucke seitdem deine Videos. Ich habe meine Schwester Vanessa, auch 16, ein paar deiner Videos gezeigt. Uns gefallen deine Videos sehr, da du so ein netter und positiver Mensch bist. Wir würden uns sehr über zwei Autogramme freuen. Liebe Grüße, Svenja und Schwester Vanessa sind sichtlich Zwillinge. Ich habe natürlich schon geschrieben und habe ihnen auch Autogramme geschickt. Liebe Oma, ich heiße Alex und bin 25 Jahre alt. Ich re rede ein bisschen lauter heute. Ich verfolge dich und Janik seit einem halben Jahr. Ich bin ausgebildeter Altenpfleger, studiere jetzt aber Medizin. Ich habe meinen Beruf geliebt, kann ihn aber aus finanziellen Gründen nicht mehr ausüben. Ich liebe trotzdem noch die Arbeit mit alten Menschen, will daher Palliativmediziner werden, da meine Mutter letztes Jahr im Hospiz starb. Als ich hörte, dass du Michael Jackson magst, das war ein Irrtum, ich mag die Mahelia Jackson. Warst du mir noch sympathischer? Ich hoffe, dass er auch Mahelia Jackson mag. Was ist dein Lieblingslied von Michael Jackson? Ist ja jetzt hinfällig. Haha, mir fällt gerade auf, dass ich zuerst versucht habe, möglichst ordentlich zu schreiben, dann aber in meine alte Schrift abgerutscht bin. Noch mal vielen Dank für eure Videos. Und viele, viele, viele Herzen. Der Brief darf öffentlich vorgelesen werden. Ich hätte gerne ein Autogramm, eine Briefmarke liegt bei. Da ich gerade Verwandte in Leipzig besuche, liebe Grüße aus Leipzig, Dein Alex. Und viele, viele Herzen hat seinen Brief und seine Autogramme schon. Und jetzt? ein bisschen anstrengend heute. Ich hoffe, er hört den Lärm nicht zu arg. Hallo, liebe Marmeladenoma und Yannick. Viele liebe Grüße von der größten griechischen Insel Greta. Wir haben hier einige schöne schöne Tage am sonnigen Strand genossen. Durch Tagesausflüge haben wir die wunderschöne Landschaft erkundet und auch viele Katzen gesehen. Warst du auch schon einmal auf Greta oder in Griechenland? Viele liebe Grüße, Theresa und Yannick. Und dann kommt noch ein Brief von Ihnen. Moment, da muss ich Acht da ist nämlich die Adresse, das wollen die Leute nicht. Hallo liebe Marmeladenoma und Janik. Wie geht es euch? Janik und mir, Theresa, geht es sehr gut. Wir wollen uns bedanken für deine tollen Videos. Wir freuen uns immer wieder aufs Neue, wenn wir sehen, dass ein neues Video online gekommen ist. Deine Märchenstunde und auch deine anderen Vlogs, Videos, lassen uns in eine Welt abtauchen, die uns für einige Zeit von der realen Welt ablenkt. Ein großes Dankeschön gilt auch Janik, der sich wunderbar in die Technik, um die Technik kümmert. Sonst gäbe es ja keine Märchenstunde. Es seid ein perfektes Team. Wir gratulieren euch noch zum gewonnenen Videopreis. Ihr habt ihn auch wirklich verdient. Hoffentlich machst du noch lange Videos und wir können gemeinsam zur Märcheninsel reisen. Janik und ich würden uns, also ihr Janik, würdet uns riesig über zwei Autogramme von dir freuen. Anbei findest du eine Postkarte, die habe ich gerade vorgelesen, aus Kreta. Wir waren dort auf unserer Abifahrt und hatten eine sehr, sehr schöne Zeit. Leider habe ich vergessen, die Karte dort abzuschicken, deswegen haben wir sie zu diesem Brief gepackt. Viele liebe Grüße von Janik und Theresa. Sehr schöner Brief. Das ist ganz liebevoll. Blümchen und alle Möglichen. Sehr schön. Liebe, liebe Marmeladenoma und ein Herz, ich wollte dir schon länger einen Brief schreiben und habe nun endlich die Zeit und Ruhe, dies zu tun. Für Rechtschreibfehler entschuldige ich mich direkt. Da musst du, du musst wissen, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Aber genug davon, ich wollte mich vorstellen. Mein Name ist Christelle, ich bin 17 Jahre alt und komme aus dem kleinen, aber schönen Luxemburg. Ein, ein wunderbarer Schriftenfehler, keine, überhaupt keine. In meiner Freizeit lese und zeichne ich sehr gerne. Bei letzterem lasse ich mir gerne eines deiner Videos im Hintergrund laufen. Es ist einfach sehr entspannend, dir zuzuhören. Auch ein Lob an deinen Enkel Janik, entschuldige, falls ich falsch geschrieben ist, nee, ist richtig geschrieben, der sich ja darum kümmert, dass wir, deine Fans, überhaupt mit deinen Märchen beglückt werden. Fragen habe ich so eigentlich keine. Viele hast du ja bereits beantwortet. Nur eine hätte ich noch. Warst du schon einmal in Luxemburg? Wenn ja, wie hat es dir dort gefallen? War ich nicht. Während ich mir deine Videos angesehen habe, fand ich heraus, dass Mathe früher nicht so dein bester Freund war. Das geht mir genauso. Dafür liebe ich Geschichte und Rechnungswesen sehr. Das gab es früher noch nicht. Momentan ist es bei mir in der Schule sehr stressig. Einer meiner Hauptfächer ist Französisch. Doch darin bin ich leider wirklich nicht gut. Ich versuche zwar, mich mit allem Möglichen zu verbessern, doch es trägt einfach keine Früchte. Das letzte, das letzte Mal hatte ich direkt eine Panikattacke vor einer Klassenarbeit. Ich traue mich gar nicht zu fragen, doch hättest du vielleicht ein paar aufmerksame, aufwundernde Worte für mich. Das wäre wirklich sehr schön. Janik ist in Französisch auch <lacht> so schlecht. Ich, werde lieber, ich wechsle lieber das Thema. Katzen. Das ist noch so etwas, das wir gemeinsam haben. Ich liebe Katzen. Aha, zu Hause habe ich neben fünf süßen Hunden, so fünf Hunde und drei Kaninchen, auch drei wundervolle Katzen sitzen. Meine Mitzi, der Quinn und der Robin. Leider kann ich dir in diesem Brief keine Fotos beilegen, doch das werde ich sicher nachholen. Außerdem gibt es ja noch die Twitter-Fotowand. Es tut mir sehr leid, dass dieser Brief so wirr ist, finde ich gar nicht. Doch ich habe einfach zum Stift, zum Stift gegriffen und in meiner hoffentlich leserlichen Schrift einfach darauf losgeschrieben. Es würde mich sehr freuen, eine Antwort von dir zu bekommen. Es ist immer wieder schön, sich per Brief auszutauschen. Hier noch ein paar Blumen für dich und ich und viel Liebe. Deine fleißige Zuhörerin Christelle. Also ist wirklich wunderschön. Ich habe auch natürlich sofort geschrieben und mich bedankt. Hier kommt ihr zu dem Video mit dem Akinator, der mir und euch sehr viel Spaß gemacht hat. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Was mich auch sehr freuen würde natürlich. Nun sage ich Ade, eure Marmeladenoma und Jan Enkel. Nee. <lacht> Habt ihr das jetzt gehört?